Hallo Freunde, hallo zusammen, in diesem Video möchte ich mal was mit Pigmenten machen, das heißt ich mische mir Pigmente mit Acrylbinder an, werde es dann mit diesem Medium von Bösner äh, noch richtig anrühren, dass man es gießen kann und das möchte ich heute mit euch zusammen machen, ich hoffe ihr seid dabei, ich habe noch die Bilder vom letzten Videos, das ist ja dieses, mit, wo ich die Perlen durchgezogen habe. Ist etwas dunkel geworden, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wie ich es am Anfang gedacht habe. <lacht> ist okay, ist gut getrocknet. Dann habe ich dieses Video noch, das war ja mal ein bisschen was anderes, wo ich mir die Fäden durchgezogen habe. Ist hell geblieben, ist vielleicht etwas verlaufen, aber auch ganz gut soweit finde ich zumindest. Jeder hat seinen anderen Geschmack. Und das war dann dieses Blumenbild, wo ich mit der Folientechnik gemacht habe. Ist jetzt etwas dunkler geworden, aber eigentlich auch nicht so schlecht. Ne? Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich zeige kurz, wie ich es anrühre bei zwei Bechern. Und den Rest mache ich dann im Hintergrund und dann... Denk mal kriegt man ein schönes Bild raus. Also, bis dann. Gut, ich habe hier schon mal was vorbereitet, damit es für euch nicht zu lang ist. Aber das ist Gold. Das sind schöne Goldpigmente. Ultramarinblau und hier ein schöner Also es ah, ist Bora Bora Turquise, so heißen die Pigmente, super schön, klar und normal weiß, einfach für den Kontrast nachher. Habe ich noch diverse Pigmente jetzt, zeige ich euch einfach mal wie man es anrührt, also ganz normaler Acrylbinder, ist denke ich mal egal von wem ihr das nehmt, In dem Becher, ein bisschen was rein, also ihr braucht ja da auch nicht so viel, weil wir verdünnen das nachher entweder mit eurem Medium oder ich nehme dieses mal dieses Medium glänzend wieder, das ist auch von Bösner, gibt es leider nicht mehr überall, aber ich finde es halt gut soweit, was nehme ich denn jetzt, komme ich mal echt gelb, Ich habe da verschiedene Pigmente, ich habe hier von Zankpigmente, Wo habe ich noch? Das ist da von Bösen zum Beispiel ein Goldpigment. das ist dieses hier. Und das ist dieses Echt Gelb. Nehmt da im Prinzip nur so eine mal, Messerspitze. rühre in den Winter rein und da müsst ihr schon ein bisschen rühren und danach am besten ein bisschen stehen lassen, damit sich das ja gut verbindet, sage ich mal ja, und dann habt ihr hier das ist echt gelb könnt ihr euch da natürlich auch welche anrühren und dann ja luftdicht verpacken das könnt ihr ja mit einer folie drüber oder sowas machen so macht es jetzt mal ein bisschen schneller einfach jetzt nehmen wir vielleicht noch mal eine Schöne Farbe. Und zwar fülle ich mir da wieder was ab. Also nicht so viel. Ich möchte es jetzt dann, also ihr könnt euch das wirklich dann vorbereiten. Also ich bin jetzt nicht der Typ, wo die Farben ewig aufhebt, ihr wisst es ja. Aber ihr könnt es ja dann das ist zum Beispiel dieses Bora Bora Turquise und das das hier, also richtig schöne Farbe. Vielleicht nehme ich das mal hier, Rose Red, also Rosenrot oder Blaze Pink. Das sind auch Metallic Pigmente, ich, glaube, ich nehme hier mal dieses Rose Red. Prinzip auch wieder so eine Messerspitze, nur dass ihr hier mal seht, Und dann schön einrühren. Also ist auch ein schöner Metallic-Effekt drin, bei dieser Farbe. Seht es vielleicht hier? Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So. Jetzt habe ich im Prinzip meine Farben hier. Vorbereitet mit Binder, also mit Acrylbinder, auch ein paar zu glänzend, kann ich jetzt mal wegstellen. Und jetzt kommt eigentlich das eigentliche Anmischen der Farben. Ich denke mal, ich mache mal. Ich werde jetzt nicht alle Farben nehmen, vier Stück. das reicht und nehme jetzt das Medium glänzend also ist ja nichts anders wie ein Medium ob ihr jetzt den Menükleber nehmt oder Liquitex, was auch immer ja, dass das hier einfach auch noch mal seht mache wieder so meine Mischung Dieses Mal mache ich wie gesagt ein bisschen mehr rein, ich mache es nur mit dem. Ihr könnt das auch mischen, die sind glänzend, mit zum Beispiel Vinylkleber, das mache ich vielleicht im nächsten Video. Und was nehme ich jetzt mal, dass man es gleich sieht, mal das Ultramarinblau. Ihr kennt ja meine Mischung, 70% Medium, ca. 10% Farbe. Jetzt schauen wir mal, wie das rauskommt. Ja, noch ein bisschen hell Oder vielleicht hier noch ein die sind ja etwas dünner dadurch muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr nehmen von der farbe aber ihr kennt ja das spiel jetzt ist alles mit weiß aufgehellt und wenn es dann trocknet kommen die originaltöne wieder raus Das ist okay, dann nehme ich noch etwas Wasser, weil ihr seht ja, es ist etwas dickflüssig. Da sage ich halt auch ca. 15 bis 20 Prozent, nicht so viel hier, weil das ganze Material ja etwas dünner ist als die fertige Acrylfarbe, weil da ist ja Binder und so weiter alles schon drin. Es ja, läuft gut, ihr seht das passt. Ich zeige euch jetzt vielleicht noch eine Farbe. Ich glaube, Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr rein tun dann tue ich alles rein, ist egal, damit wir wenigstens eine kräftige Farbe haben. Bin dann auch mal gespannt, ob dieses Metallic oder der Metallic Effekt dann auch richtig rauskommt. So, sehr hell. Sehr, sehr hell. Okay. Ich mache so, ich mache die zwei Farben noch fertig. Den mache ich nehme hier noch eine dritte Farbe dazu, ich weiß es nicht. Da braucht ihr aber nicht jetzt zuschauen. Und da bin ich gleich zurück. So, dann legen wir los. Ich habe jetzt alle Farben angemischt. War doch ein bisschen weniger als gedacht. Bevor mir dann. Zu wenig Farbe haben. Machen wir lieber alles rein. Okay, jetzt möchte ich dieses Mal auch nicht mit meinem Silikonöl machen, sondern mit meinem Silikonspray von Caramba. Da hatte ich ja früher schöne Erfolge schon gehabt, auch gerade mit diesem Medium. Darum möchte ich dieses auch noch mal nutzen und schauen, wie es jetzt rauskommt. Ich denke mal, ich mache in das in das rose red und in das gold heißt silikonspray rein stelle die anderen farben mal zur seite die wo es noch nicht gesehen haben oder wo wir das noch nicht kennen ich lasse immer ein bisschen hier drauf sprühen und dann auf meinen finger laufen dann ich so drei tropfen rein 2, 3. So, das reicht. Noch mal etwas umrühren. Okay, okay. Dann haben wir alles zusammen. Fangen wir mit Gold an, ich werde vielleicht mal einen Flipkart probieren, ich mische jetzt mal die Farben nicht zu arg, sondern mache es in Schichten, ja gelb ist natürlich wieder, gelb sinkt trotzdem, genauso wie weiß. sagt jetzt natürlich etwas heller. Ich denke mal ich mache mir den Becher schön voll. Die gleiche Reihenfolge wieder. Ist jetzt hier voller Becher. Ich werde den jetzt hier draufsetzen. Nehme dann nochmal mal einen Becher. Ich werde diesen vielleicht aber etwas mehr mischen, das heißt schön von oben rein. So ein richtig dreckiger Becher. Hier kommt noch ein bisschen Weiß. Und noch Gold. So, lasst den Becher jetzt aber so laufen. Mache hier vielleicht noch ein bisschen außen rum. Und dann dürfte der Becher jetzt auch schon so weit sein. Ich nehme jetzt im Prinzip die Restfarbe noch, damit wir die Ränder dann auch voll bekommen. gut, ihr seht schon, die Zellenbildung kommt schon Diese Mischung ist natürlich etwas dünnflüssiger wie mit diesem Vinylkleber. Darum etwas vorsichtiger laufen lassen. Ich drehe mal um, damit ihr es besser sehen könnt. Okay, ein schöner, und breiter Streifen haben wir hier in der Mitte. Dann wirkt das Bild auch nicht so wild. Ja, bei mir ist gerade ein bisschen Krach draußen. Okay, sehr schön. ausziehen. Jetzt komme ich mit meinem Brenner und jetzt schauen wir mal, was rauskommt, wenn ich das ein bisschen erhitze und vor allem auch die Luftblase rausmache. <musik> wie gedacht, Nehmt doch mal der auf <lacht> Okay, jetzt kommen auch die Zellen dann, Hoho. super viele kleine, schöne hier, da haben wir auch so viel, das ist ja immer das coole, finde ich, dass nicht zu viel Zellen entstehen, okay, dann würde ich sagen, ich lasse es kurz mal wieder einwirken, so für 10 Minuten, und dann zeige ich es euch mal wieder von nahem da dieses Medium recht schnell trocknet, denke ich mal, dass ich das euch auch vielleicht dann gleich getrocknet im Anschluss zeige. Dann seht ihr auf jeden Fall auch mal den Unterschied, weil wie gesagt, ich meine der blaue Streifen ist sehr dunkel, schon. Aber es dunkelt natürlich noch ein bisschen nach, dass die Originalfarben wieder rauskommen. Und dann bis gleich. So, Freunde, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Es hat nicht so viele Zellen gegeben, und das ist eigentlich das, was mir so gefällt. Hier hat es ganz viele kleine Zellen gegeben. Und hier haben wir ja diesen, ich sage jetzt mal, blauen Streifen, diesen langen, wie so ein. Und hier seht ihr es auch gut, da ist es so also der schöne Übergang zwischen gelb und blau. Da bin ich mal gespannt wie das nachher trocken rauskommt. Dann hier die Story Puring. Also ich denke das ist ganz gut geworden, auch ein bisschen pastellig jetzt, aber wie gesagt es dunkelt ja dann auch noch nach. Da bin ich mal gespannt. Ich zeige es euch dann, wenn es getrocknet ist. Okay, dann bis dann. Und jetzt das getrocknete Bild. Ihr seht, es ist nachgedunkelt. Ich zeige euch nachher auch gleich nochmal was. Warum? Ich das Medium nicht mehr nehme. Ihr seht ihr wie es richtig nachgedunkelt ist. Hier habe ich ja diesen Dirty Pouring. die Farben sind schon recht gut rausgekommen aber wenn ihr mal seht man hier seht es auch schon hier hat es lauter leichte Hüppel gegeben also kleine Poppels, Erhöhungen und das macht dieses Medium eigentlich und das ist nicht gut ich habe gedacht ich probiere es noch mal aus mit dem medium aber so wie es aussieht funktioniert es immer noch nicht <lacht> also gut ich denke mal vom bild her ist doch ganz gut geworden nur mit diesem medium glänzend gibt es halt solche punkte rein zur hoppel das ist nicht so gut okay dann hoffe ich euch hat spaß gemacht euch hat es was gebracht, dass ihr seht, das Medium braucht ihr nicht mehr kaufen. Und dann war es das von mir. Und dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.